viele verschiedene Meinungen gehört. Es waren nicht so viele junge Leute heute vertreten deswegen war es auch cool, mal mit Personen aus anderen Altersgruppen zu sprechen, was die denken, was sie über junge Leute denken, aber auch was sie über die Leute denken in ihrem Alter. Und besonders hat mir der Diskurs am Tisch gefallen, weil man da einfach mit so vielen verschiedenen Personen sprechen konnte, gleichzeitig der Raum und der Rahmen geschaffen wurde, auch mit einem Moderator, so dass die Diskussion immer auf einer sehr, muss ich sagen, schon, man hat schon gestritten ein bisschen, aber es war immer in einem guten Rahmen und man war nie böse auf die andere Person, weil man hat jede Meinung akzeptiert und, und